Herr de Vries. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mittlerweile liegt der Bericht der Jugendhilfeinspektion vor. Er ist schon vielfach heute zitiert worden was die Hintergründe anbelangt, die Beweggründe der Mitarbeiter, personelle, organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen, das aufzuklären und warum es zu diesen Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen gekommen ist, das wird Aufgabe im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sein. Entscheidend sind aber zwei Dinge in dieser Angelegenheit, dass das Kind zu seinen Eltern zurückgegangen ist obwohl ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die Eltern lief wegen Misshandlungsschutzbefohlener, und obwohl es auch einen Antrag des zuständigen, damals zuständigen Jugendamts Itsbüttel gab auf Sorgerechtsentzug bzw. richtiger gesagt auf Einschränkung des Sorgerechts. Und ein ganz wesentlicher Satz dazu im Bericht der Jugendhilfeinspektion ist Im ASD war die Sensibilität für das Wohlbefinden des Kindes schlicht abhanden gekommen. Oder wenn man es mit anderen Worten ausdrückt, das Wohl des Kindes war nicht mehr im Mittelpunkt des jugendamtlichen Handels. Und letztendlich war das möglicherweise auch Jamus Todesurteil. Jedenfalls gab es eine Kette von Fehlern und Versäumnissen. Und man muss befürchten, dass es weitere Fälle in Hamburg gibt, wo Kinder zu ihren Eltern zurückgeführt werden sollen, die vorher ihnen Gewalt angetan haben oder sie misshandelt sind. Und man muss befürchten, dass diese Kinder ganz akut gefährdet sind, wenn sie zu ihren Eltern zurückkehren. Und deswegen sind wir der Auffassung, ungeachtet aller weiteren Untersuchungen im PUA, dass es fahrlässig wäre abzuwarten, bis diese parlamentarischen Untersuchungen abgeschlossen sind. Meine Damen und Herren, wir wollen dieses Risiko auf jeden Fall nicht eingehen. Und um andere Kinder vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren, wollen wir deshalb, dass eine Sofortüberprüfung aller Akten von Pflegekindern und Kindern, die in staatlicher Obhut sind, vorgenommen wird. Und zwar bei den Kindern, bei denen gerade jetzt eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie vorbereitet wird. Und wir sind der Meinung, dass der Rückführungsprozess bei Kindern, die gerade aufgrund von Gewaltanwendung und Misshandlung eben aus ihrer elterlichen Familie genommen wurden und wo der Verdacht besteht, dass Wiedergewalt Gewalt könnte, dass in diesen Fällen der Rückführungsprozess vorerst gestoppt werden muss und das bis jeder Zweifel ausgeräumt ist. Und ich denke, das ist auch das Mindeste, was jetzt getan werden muss in dieser Situation, bevor wir, vor Strukture bevor wir zu strukturellen Entscheidungen kommen. Was aber ebenso wichtig ist, das sind Fällen, wo Kinder bereits zurückgeführt worden sind, so wie im Fall Jamur, und wo vorher Verdachtsmomente auf Gewaltanwendung und Misshandlung bestanden, dass dort das Jugendamt unverzüglich eine Sofortüberprüfung vornimmt, und zwar persönlich bei den Familien, bei den Kindern, wo es ihnen einen Augenschein nimmt, um sicherzustellen, dass die Kinder nicht wieder Opfer ihrer gewalttätigen Eltern werden. Dies muss unverzüglich geschehen, meine Damen und Herren. Und ich denke, in Anbetracht der Vielzahl der Mängel und Fehlentscheidungen, die in den Jugendämtern Bergedorf, Eimsbüttel und Mitte passiert sind, sind diese Forderungen in dieser Situation auch ein Gebot der Vernunft. Wir wollen verhindern, dass weitere Kinder unter den Augen des Jugendamtes ihren gewalttätigen Eltern hilflos ausgeliefert sind. Und normalerweise hätte es dieses Antrags der Opposition eigentlich bedurft. Das ist eigentlich klassisches Regierungshandeln. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, dass man nach solch einem schlimmen Vorfall Sofortmaßnahmen ergreift, ist eigentlich selbstverständlich. Herr Schiele, Sie haben das ja auch nach dem Tod schon teils getan damals. Wir haben das auch immer unterstützt und für richtig gehalten. Wir sind aber auch ein wenig verwundert, warum es nun fast zwei Monate gedauert hat und erst eines Antrags der CDU bedurfte, bevor hier etwas geschehen ist. Ich glaube, das wäre, hätte Ihnen gut zu Gesicht gestanden, das selbst und früher zu tun. Mir ist diese Untätigkeit ein Rätsel, vielleicht ist es ja aber auch ein wenig so, dass Sie und Ihre Behörde nach diesem Tod in eine Schockstarre verfallen sind. Sei es drum, ich habe als Signal aufgenommen, dass es hier eine breite Unterstützung gibt in der Sache und das ist auch richtig so und das ist das, was am Ende zählt. Wichtig ist, dass natürlich diese Akutmaßnahmen nicht eine breite Aufklärung der Ursachen und Hintergründe ersetzen, die zu dem Tod des Mädchens geführt haben. Das werden wir an anderer Stelle betreiben, in PUA, wie wir es auch schon besprochen haben. Dort brauchen wir diese umfassende Aufklärung und dort werden wir sie hoffentlich auch gemeinsam leisten. Danke.